Hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Play pokémon schwert so ich habe meine kleidung wieder ein bisschen geändert ne? hab mir aber neues ausprobiert laufen mal so rum ne? ja und äh, wir sind hier auf route 7 ja sieben dankeschön und ich würde sagen wir machen ein paar trainer hier platt. da schon wieder ein neues pokémon natürlich und ja mein team hat sich ein bisschen geändert so von der aufstellung hätte leicht sehen als model bin ich ein experte nein die vorzüge meiner partner ins rampenlicht zu stellen und zwar model felicity ihr vielleicht gemerkt hat mein starter ist nicht so auf dem höchsten level und zwar co ist auf dem höchsten Level. deswegen habe ich erst erstmal aus dem team rausgenommen und stattdessen mein Team mit vollkommen nutzlosen Pokémon hier gefüllt in der Hoffnung, dass die sich entwickeln. Im Laufe des Parts, ähm, ja, wir müssen ja ein Pokédex und so führen. Ne? Deswegen habe ich jetzt nur zwei Pokémon. Alle anderen sind Level 39. Ich werde jetzt mal Igni auf Level 41 mindestens bringen, damit er wieder an oberste Stelle ist. Und ja, damit er auch wieder so einen kleinen Vorsprung hat gegenüber den anderen Pokémon. Da weiß ich, kann irgendwie nicht sein, hat irgendwie andere Pokémon höher gelevelt sind als der sagt man entwickelt sich das schon mal gut wir wollen ja nur ein level also von daher interessiert mich nicht und da wenn ich immer schon mal dabei sind dann können wir auch direkt mal weiß ich nicht versuchen ein bisschen ja unserem pokodex zu füllen mit ja neuen pokémon vorzugsweise die von gala ja deswegen ich jetzt mit so schwach marken herum aber wir kommen auch damit ein bisschen weiter so lange noch nicht level 41 erreicht hat irgendwie sind die wilden pokémon hier in der gegend höher gelevelt als die trainer was ist das eigentlich für eine logik ey? Felicity, das war eine tolle Demonstration der Vorzüge der Pokémon. Du bist ein guter Trainer. So erstmal entwickeln. Safcon. Safcon. Der entwickelt sich. Der Safcon hat sich so ein Smepo entwickelt. Ja, aber da, jetzt glaube ich höher Level. Da er jetzt ein höheres Level hat kennt glaube ich nicht mehr Konfusion es ne? ist sehr schnell mit dem Flügel schlägt setzt es hoch hochgiftigen äh, Flügelstaub frei Windstoß ja Windstoß nicht mehr Konfusion okay du kannst raus dem Team war schön aber jetzt gehen wir mal wieder zu ich nicht die zum Beispiel den haben wir auch noch nicht gesehen. Doch den haben wir gesehen, diesen Spiel. Aber wir haben ja noch nicht besessen. Im Gegensatz zu Schild, ich will jemand sein, der von einem wundert wird, ganz so wie der Champ. Ja, da muss er den Champ erledigen. Äh, Eta. Und du bist weiß nicht, wie du noch meist, aber ich habe ich auch noch nicht. Einer hey, du ein Pilot, ein taxi pilot hat immer überall einsatzfrei zu sein, auch für Pokémon-Kämpfe. Der ist sogar einer. Taxi-Piloten, Nick. So, wir müssen auf Flug, ne? Komm. Okay, boom, richtig weg. Der Ah oh, nee, nicht so weit jetzt. kommen ja, wieder so ein Mist ey. irgendwie schnauze schnauze voll von verwirrung in letzter Zeit übertreiben ein bisschen damit habe ich so ein Gefühl so seine Kipper hat sich immer noch nicht entwickelt der, der sich die entwickeln sich doch relativ früh normalerweise der wäre so das konnten dieser Generation Geronimatz. ah Okay. Der Schreck kam irgendwie voll verschwetet War schon draußen. Boah. Boom. Gegen die Fresse getreten. Und weg ja, nichts an der Pfannkunft gemacht. Nick. Wurde besiegt. Egal, wo ich hin mit meinen Taxidüse. Einsamkeit und Niederlagen sind man ständige Begleiter. ist irgendwie traurig. Manchmal haben wir taxi leider damit zu kämpfen, dass unsere kramor die Passagiere vergessen und einfach weiter fliegen. What? ein Bären, zu den Schütteln. Ja, ich hoffe, ja immer dass da manchmal irgendwie Sachen runter purzeln. Ich noch nicht habe, was auf jetzt, was darunter kommt, das ist bestimmt Level 40, 41 oder irgendwie so. Während ne? ja, die Pokémon-Trainer hier, ja, ne? Ecke, Pokémon mit Level 36 rumlaufen. Oh hi du. Ich habe ich noch gar nicht. die Entwicklung von diesen Ein-Dingen. auch ehrlich. Akrobatik bitte ich aber nicht erledigen, ne? nicht mal anlernt. Oh, ehrlich erstmal mal doppelkick einer wird den schon nicht erledigen. Sieht irgendwie voll hier aus. So, komm her. Ja nee, mal meine an, beim Level 40, ey, komm schon. aber also voll broken irgendwie. Weißt du, wenn du zu dem Zeitpunkt noch nicht ein festes Thema hast und irgendwie noch pokémon fangen willst. Ich muss mit diesen Ocken hier kämpfen? So, kommen wir. fliegt So, bitte jetzt nicht Erholung also müsste ich ja die ganze Zeit hier wieder schwächen und so. Das wäre ja richtig nervig. Danke. So, erster Versuch, direkt gefangen. So muss das. Dankeschön. Ich habe schon mehr Fangpunkte hier bekommen als. Oh, ich merke gerade, ich habe ein Raffel in meinem Team. Aber wer du entwickelt sich jetzt zu dem Teil ey, Das wäre jetzt richtig nervig. Schlafe. Er sollte in seinen Schweifbären versucht, es vieles unterzubringen. Fallen sie heraus, da ist jedoch nicht allzu clever ist, bemerkt es das nicht. Okay, also ich kann das wieder aus dem Team ausnehmen Raffo. kann auf. Das wäre eine richtig dämliche Idee, jetzt mit so einem Team rumzulaufen. Weißt du, wenn irgendwie man nicht einer meiner Rivalen um die Ecke kommt, aber ich habe ja gegen Hopp gerade gekämpft. Also. Bitte nicht. Da kann ich ja noch entwickeln. Irgendwie nichts, ne? Also nichts von der gala region ich könnte dich auf Level 20 bringen, um Garaus zu bekommen. Oh Gott, geh weg, geh weg. Ja, du kommst auch noch nicht. Wort oder Voltula, Voltula. akrobatik 40. Ein Ding ist so stark wie mein Starter was ach wegen elektro ja du bist selbst elektro deswegen hm. kommst so, will ja, habe ich nicht kaputt gehen doch Dreck. aber vielleicht wenn du voller ab hast so das. Aber wir wollen die entwickelt sich nicht komm schon gleich irgendwie die entwicklung fangen wir die mir auf den über den weg laufen 1 gibt es jetzt nicht so aber irgendwie ist das 41 das heißt wir können sowieso jetzt wieder als team ja ins rennen holen Warte, man kann auch so machen ne? Boom. so Also, so, so halte ich mal ein bisschen zurück kann ich sein dass du höher gelevelt sein höher gelevelt bist als mein starter geht so nicht Kollege. auch wenn du franzose bist geht nicht so, wir versuchen jetzt noch mal dich zu fangen glaub, wir sind jetzt beim fünften bei der fünften arena ne? Ne, ich glaube nicht. Äh, er in der fünften Arena, ne? Und die Pokémon sind auf Level 40. Die wilden Pokémon. Die wilden Pokémon, ne? Stark ist in der Champ dann, ne? seinem also ein Pokémon Rubin und so, vier. Da waren die Top 4 nur so Level 40 oder so. ja ne, top 4 dann wir müssten wir, wir werden jetzt schon bei den top 4 irgendwie rubin uns auf vier ja. bitte bleibt drin ne, ohne irgendwelche Macken oder so Ach. ich sag doch echt dings mal einsetzen hyperbell und so aber das meine würde nicht zu oh. ja das ist daneben gegangen weil ich nicht angreife Mach's jetzt. Na, ja mach ruhig aus war ein speziellen wurf oder irgendwie so was was hey. kommt jetzt aber na, okay, geht es rein? Sonst, also nicht irgendwas, irgendwann wird geschehen. Ich weiß nur noch nicht, was ob der drin, bitte. Dankeschön, so gut aufgelevelt. Voltula. Äh es schießt elektrisch geladene Haare von seinen Abdomen. Wer getroffen wird, ist drei Tage und nicht im ganzen Körper gelähmt. Alter, so, aber es hier mit selteneren Pokémon. Warte mal, zu so, welchen Level kann ich überhaupt fangen? 45 das nur so ein Viech. So, ich hoffe, ich habe hier. Wo bist du denn? Hey, du bist dieses Dings. Mopeko. Der abklatsch Geil. Mm. Wir müssen natürlich Level 37, ist klar. Ist schon wieder so ein ding hat ich gerne im Team hätte, aber Mary hat ja schon eins. Das heißt für mich, nö. Okay, hoffentlich kann ich durch den Pokedex-Eintrag lernen. Das bringt nichts. Wieso du deine Form änderst. Ich check das nämlich irgendwie noch nicht so. Lüp, lüp, lüp. Dankeschön. So muss das. Moi <lacht> Ja, du bist elektronisch, dieses immer zu hungrige Pokémon frisst Samen, die es in seinen Beutelartigen Taschen verwahrt und produziert so Elektrizität. Okay, das war es jetzt hier, aber ne? so laut oder Gaulux haben auch immer und sind mir so ausgezeichnet. Wenn man sehen, auch oh, ein kraber das ist nicht level 50 36 watt alles klar vor allem das soll ja irgendwie der ding sein der sag mal ja der vogel dieser generation so der taubsee der Taub aus dieser Generation und das Ding sieht irgendwie viel krasser aus als alle anderen von diesen Vogel-Pokémon. Ding sieht voll lebensgefährlich aus. Ey. Ja, das ist aber 36. Das sollte auch gut zu fangen sein eigentlich, ne? Ja, du. Ich, will, ich komme? Okay, dann komme ich. Ja, das ist nicht sehr effektiv und schaufleiß ist wirkungslos. Ist das Ding echt stark oder so? Komme so ja, will er irgendwie nicht angreifen? Gott, ja, im Vortrag ich mir schon gedacht. Boah, Schnabel. und oh Gott ähm, habe ich irgendwas was ja du und das das ist auch nicht schlecht. Hm, hm, hm. Noch ein bisschen halte durch weg. Talks. Die Pose von Big Talks, immer so. Also, also eine Edge Pose irgendwie. habe ich nur Edge lords in meiner Gruppe. obwohl Lauch ist jetzt nicht mehr so ein Edge Slot. ist jetzt den Sir. Aber. Da Soll mal echt ein Vogel in mein Team bringen, jetzt geht das schon wieder los Weiß er nicht ich habe irgendwie nicht so eine ausgeglichene typen variante mein team ich sorge für normalerweise holt sie dir irgendwie so ein wasser pokémon ich will immer einen wasser pokémon haben normalerweise bist du immer in anderen ezo mit wasser pokémon überschüttet gab es überhaupt ja jetzt gab diese schildkröte das... Habe ich das einzige Wasser-Pokémon auf skala oder, oder einzige neue? Was mir jetzt so einfällt im Moment. Also keine Ahnung, wie normalerweise bringen sie irgendwie tausende von denen. Irgendwie schon meiner Meinung nach zu viele. Wir haben es übrigens gefangen. Ja, finde ich irgendwie gar keine Instanz. Wasser-Pokémon ja, durchbruch. Ha. Endlich mal eine bessere Kampfattacke. Alter Durchbruch ist auch ganz schlecht ehrlich gesagt. Kramor Flugstahl. niemand wagt es, ihm den Himmel über gala streitig zu machen. Sein schwarz glänzendes strahlendes stählernes Äußeres schüchtert jeden Gegner ein. Ja ich meine teil an. Oh das noch ob ich kann jetzt wegen dir nicht flüchten also ist glaube ich nicht schnell genug 40 ja ich setze mal die war jetzt an puppe puppe ich würde mir schon eher so eine kleine animation ehrlich gesagt gewünscht Flottbälle. aber nö so ich gehe mal jetzt hier hin. da kommt jetzt direkt jemand vor mich zum kampf aus ein Gott. gute acht eine sehr kurze Route. Da war ja nicht mal. So ja, erwarte ich ein paar neue Pokémon vielleicht. Ich sehe noch kein neues Pokémon. Du geh weg. Geh weg. Ich will dich nicht. Hm. Wahrscheinlich sind die jetzt auch schon wieder drei, vier Level höher. und ne? das letzte Not ja noch schöner. Ähm. Ja, Zu Trainer, du kannst sammeln indem du einfach die leuchtenden Pokémon in der Naturzone untersuchst. Wenn du was hier liest, hast du bist du schon weit gekommen, nur weiter so. Und du sie die Naturzone noch mehr lässt, dann ja okay. Ich weiß, die Naturzone ist awesome, Alter. Geronimo Entwickelt er sich nicht irgendwie so weiter nicht? Er ist auf Level 50 55 oder irgendwie sowas. Da war irgendwie voll beschissen irgendwie Pokémon Schwarz-Weiß. Ich wollte das Ding in meinem Team haben, in den Top 4 und so. meinen Top 4 und so benutzen, aber wann hat sich das entwickelt irgendwie so Level 55 oder irgendwie so War schon viel zu stark irgendwie für die Top 4. Ich glaube, die waren gerade mal an der so 50 oder so. Bei dieser eine Drache, Trick Level 64 entwickelt. Ja, was haben die eigentlich auch? hat so ein Ding konnte story gar nicht benutzen. Oh, äh. Ja, kommen äh. ich schade. Fand weil die Entwicklung von dem Teil ist echt krass. Da ja, komm mal rein finde ich aber gut, dass selbst wenn du versuchst, jetzt irgendwie competitive Pokémon zu fangen und zu trainieren, dann hat die wenigstens nicht auf so einen niedrigen Level. Ja, starten also war es nicht mehr so viel übrig, so zum Trainieren. Und da war übrigens voll einfach, äh, wenn es einen starken Gegeneinblick kommt, es nicht umhin ihn anzugreifen. Verliert es den Kampf, so fängt es an zu weinen. Okay. Buh. Buh. Das ist ein Ausrufzeichen gewesen, aber nur zu so krass. So, ähm, Wer muss denn ja noch? Big Talks, du bist am hinterher hinken. Das ist aber ganz neues. Hi. Ein Augenblick, bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Okay, Erzählen, Romina die an Heilball Roselia ja könnt schnell schlimmer rein also die sind irgendwie Level 36 wieder also die Trainer die könnten noch gar nicht hier überleben nicht wenn die die ganzen wilden Pokémon so viel stärker sind als die also irgendwie gar keinen Sinn ja Giftschock schokolade Das ist eine Erfolgsliebe. Bring mal Du. Oh, warte, er könnte nicht gut sein. ist Aber ich habe eine Geistattacke. was hat ja naja gerade komisch aus das spiel ist irgendwie gestürzt oder unten der text bei mir ist auch weg gewesen und so am stoß Ja, eigentlich logisch gewesen wenn die ärztin irgendwie einen hypertrank oder so einsetzen würde irgendwas noch besseres top genesung oder so als ärztin halt ne? gift -Tip. angriff ein Spezialangriff ist aber höher ja, aber das ist stärker und ja hat eine chance zu vergiften und gift -Schocks ist halt nur stärker wenn gegner vergiftet ist und irgendwie unter da bin ich nicht so zustande. Hm. Wenn mein Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Sag bloß. Wieder zeigt sich der Wert der Gesundheit wird erster Kann, wenn sie angeschlagen ist. Okay. Was ist das? Ach, dich kenne ich. Jetzt aber nicht zu viele Pokémon fange ich. habe so schon wieder voller Level Leichtstein, den habe ich noch nicht. Ich eine Menge irgendwie in der Naturzone gefunden, also dachte ich. Hier hm. ran. Level 38. Also war war. Keine Schaden, ne? Komm hier. würde Bürde würde ich mir. Das ist natürlich jetzt ein blödes blöder HP Wert, sag ich mal. Mal schauen. Ja. Schlagbar. Oh Alter, was war das denn? Okay. Warum war das denn so stark? Was war das für ein Typ? Erde? Boden? Erde? <lacht> Muss ja ne. Aber so krass stark? Somit ein Schlag weg. 12. Oh Gott. Okay. Los komm rein. So, einmal gewackelt. Da war es auch schon. so also wir mal jetzt glaube ich nicht so bringen aber obwohl das kommt schon wieder schlagrohr Der war überhaupt nicht effektiv da komm rein ja cool Und er bleibt für Flora, wer ist kaputt? Big Talks Aroma Chor ja, macht noch mal beruhigenden Duft. Das könnte nicht schlecht sein, eigentlich. Aber Synthese ist eigentlich voll dämlich für sie, weil ich sie, weil sie belebt Kraft hat. Also, packen wir mal Synthese raus, ich an Aroma könnte nicht schlecht sein, wenn ich mal irgendwie so in Schwierigkeiten bin. Ist war nicht besonders klug, aber dafür so stark, dass es durch RAM sogar Hochhäuser zum Einsturz bringen kann? Ey. Die tun schon wieder irgendwie so. Ja, wir tun immer so ein bisschen übertreiben, so wenn es um Pokémon-Einträge geht. Ja. Aber ich habe noch kein Fußball. Ja, du und du war ein bisschen großzügig hier mit den tränken diesmal hatte ich kann ich auch noch fangen aber ich bin gerne noch so also ein bisschen umschauen ich habe dann tm irgendwo links gesehen und so also gerade von der seite auf die losgehen es ist was draußen links kommt? Was? Schmalhorn. Ja, wenn dadurch durchbohrt das ziel mit seinen Spitzen. diese Attacke trifft immer. Es du draußen noch kommt? <lacht> okay, da muss ich hin. Was ist das? Super da will ich noch schaffen Dann... Ist ein Pokémon, wollte ich jetzt gerade fragen. Natürlich ist ein Pokémon. Äh, was? Bronzong. Song so. Level 40. Voll krass, ey. da schon wieder so ein ding bist du <lacht> was <What>? ein legios <lacht> ich habe keine ahnung was das darstellen soll aber design typ den ich noch nicht habe oder irgendwie so hat schon wieder so ein teil hat würde ich mir vorstellen hat könnte gut in mein team passen gegen schlaf von nähe wir sind da 1 2 3 4 5 6 Okay bitte lass dich fangen ja, sehr nett von dir. final format matt ähm. kann nicht mehr fliehen okay stand da irgendwie mal. Hm, hm, ja, nichts anderes so. hm, hm, ja da so, was bist du für ein typ wir sei nicht kampf oder irgendwie so hat natürlich ist es kampf ey ist pokémon besteht aus fünf untergebenen und ein anführer die befehle des anführers werden nie in frage gestellt äh, nein oh, schade ich glaube jetzt nicht mit noch ein kampf pokémon durch die gegend sich das ding noch mal oder irgendwie so was äh. da finde ich mal wieder so ein krasses teil also natürlich ein typ den ich schon habe war Oh, jetzt gehen wir schon arzeusplatten oder Tafeln. Oh, ehrlich. Weg, Clowns Nase. große Großnase. Kein Scherz, lang Nase. Oh, hier weg Oh Gott. Oh gott, oh gott hier weg ich würde aber sagen wir werden den part hier dafür nehmen wir so einen trainer mit oder so keine ahnung wie sehen nämlich nicht so mal ein längst noch wir bisschen ausbauen. Ja, ja, ja, hey du da. Unsere Rap-Session ist jetzt live. Was ein Hit? Put your hands in the air. Na los, mach mit. Musiker Julian, fragt dich aus warst und links Dings? Togi dem Maro. Warte, was? Warte weil nicht vorher so aus, glaube Okay man mal rein ein ich plan gleich irgendwie zur stadt irgendwie zu gehen und so also und das war sehr effektiv als 42 gut die und ich sind aus dem rhythmus gefallen macht macht nichts Nächstes mal lassen wir es knallen vor den seine augen einmal will ich mit netz die budrocken jo ich sag dir das haut voll die socken und da oben das so ein dingen ich mal wieder ein instanz pokémon und äh, kampf weil ich schon habe weil er von lauch halt besser ist ja. ich jetzt hier so ein Bisschen Schnell durchlaufmäßig durchs Gebiet, Gott sei Dank. also, wir werden noch mal durch die Route hier rumrennen. Ich glaube, die Stadt werden wir auch noch gar nicht besuchen, weil ich wahrscheinlich dann über eine Katze nur irgendwie so was stolper. Also, davon ja, auch zeigt was drauf hast. flora soll ich vielleicht ein bisschen heilen? Das wäre nicht schlecht da können wir in dieses camp kurz reingehen ein bisschen kochen vielleicht noch und dann war es halt auch für diese folge ne, kommen max süß aus aber ein pokémon haben so einiges drauf pass bloß auf wer als geschäft meiner wolke haben will muss das einmal eins der kommunikation beherrschen das geht natürlich auch für den umgang mit pokémon ich jetzt mal da, christina und morten fordern nicht heraus Was? denkt schon immer recht so aus. Oh nee. Äh, kommen wir jetzt hier mit. Oh Gott, die haben sogar noch mehr Pokémon danach. Äh, du bist glaube ich nur Boden, ne? Außer du bist jetzt eine andere. Aber du bist Stahl. Also komm her, Durchbruch. da ne, nicht. Durchbruch. Alter, so muss er nachher ja, Ding ist, ist ja auch noch ein Ding, stimmt. Und Zauberblättchen, obwohl ja, die Zahlverteilung wurde er erhöht durch Sandsturm. Ouch. Ouch. Lucario. Okay. dann mal ganz locker hier. Schon wieder Metallklau. Ja, bringt leider nicht so. Jawohl, guckt euch das an. Jetzt schon wieder ein volltreffer Jetzt tut ja von Lauch. Ich mal zeigen, dass er stark ist. Gut. Ich vermisse jetzt aber schon Edge Lord, Lauch, Mautzinger, was auch stahl, ne? Ist immer noch besser als das? wir machen schon wieder ein Vollkämpfer, möchte Mühe gegeben. Ja, hin Hops war kampfen Kampf, und dann kommt ihr jetzt und macht jetzt hier wahrscheinlich drei auf einmal. Ne? Okay, aber keiner trotzdem gewonnen. Schottet sehr gut. Hallo, du es nicht glauben die Pokémon von diesen Trainer sind so stark und süß. Ich kann dich nicht hören. Ich höre hier nur einen Sandsturm. Sie gibt es von mir im Schlussverkauf, allerdings bringt mich das in rote Zahlen. Sie sind trotzdem stark. Solche und passen am besten zu mir. Lass mich schnell meinen Terminplaner überprüfen. Die ganze Zeit über eine Jahr zu lamentieren führt ja doch zu nichts. Ja, so. eigentlich niemand. Nein, eigentlich keinen Sinn. Jetzt sei jetzt ein Camp hier. Hallöchen nach hat von den feldbeschichtung an diesen tagen hat der träger durch einen attack oder eine fähigkeit in ein feld erzeugt verlängert sich dessen dauer Ach, deiner Dynamaxing. hallo ich warte da im camping geheimnis es lautet drück auf den stick so kannst du nämlich in die hocke gehen und bis gleich viel näher an kleinen pokémon daran muss das kannst du gerne mal Pokecamp camp hier besuchen dann machen wir noch ganz schnell den stick reindrücken wir haben natürlich alle evoli verwandlungen er ist klar guten tag dein Repto ist ja total wundervoll guten tag icy ist echt total allerliebst oder es bestimmt der blitzer nur da blitzer oder hinten Lass kochen. Ich will kochen. Ja. Dann zeig mal. Ähm ich hoffe, er mag persif Nein. Ja, ich pack trotzdem mich rein. Ja, wir wissen, was jetzt wieder kommt. Ne? 13. Oder 16. Und dann komme ich. Ach, das sind wieder andere, verdammt. Und Nudeln. Warte war mal, so feuer egal feuer los meine pokémon pustet mit das warte mal, warte mal, warte mal, so nein, nicht aufhören. Ich darf nicht aufhören, es darf nicht anbringen. Von da steht der Rechtsstich, ich benutze den Linken. Und jetzt, das war, was mache ich hier gerade? Warte, Sollten wir das wirklich essen? Okay, was kann schon passieren. Es ist nicht fertig, Nudelcurry. Ruhe. Okay, lass mal probieren. Mal gucken. Raptor. Oh, nom nom nom nom nom nom Gute Klasse. Patty Narata. Ich weiß nicht was da gerade passiert ist aber no, es war wunderschön ein Co hat durch ein level abbekommen natürlich alles klar gut dann war es das für diese folge ich werde dann mal was soll ich zur nächsten stadt schon mal hingehen nee, die erkunden mal im nächsten paar das heißt ich werde von hier aus erstmal wieder hierhin zurückgehen nach Claw city und in der nächsten folge tun wir den rest der route noch erkunden würde ich sagen nee, gut alles klar dann bedanke ich mich alles fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, dann das noch ein Like, ein Abo, ein Kommentar und ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.